in Hamburg und äh, genau, Eifersuchtskurs geht übrigens gerade los und an meinen ganzen anderen Kurse rund um Beziehungen, Bindungen, Dating, findest du auf äh, liebeschiff.de, bald kommt auch ein ganz neues Kurssystem, ja, ja, ja, ja, kann ich schon mal sagen, äh, ist aber ist jetzt nicht so aus dem Beziehungsbereich. Ähm, und genau, äh, heute haben wir eine Frage, kannst du kannst uns auch stellen über ein Formular auf liebesche.de. Ich empfehle sowieso, wenn ihr mich kontaktiert, lieber dieses Formular zu benutzen als meine E-Mail, support.liebesche.de, weil irgendwie funktioniert das besser, sagen wir mal so. Ja, äh, eigentlich eine ganz äh, coole Frage, die wir hier haben. Und zwar, ähm, ja, ich steige mal einfach direkt ein. Hallo Christian, du sagst es letztens, es braucht so Sieben bis acht Monate, bis sich in einer neuen Beziehung tatsächlich zeigt, dass einer der, einer der Partner Bindungs- und Verlustängstlich sei. So war es bei mir leider auch zuletzt. Das ging ganz leise und mini-schleichend. Von einer grausigen, toxischen Beziehung konnte keine Rede sein. Äh, bin nun in den 50er und rechne mal Single sein, Datingphase und wieder zusammen und wieder sind sieben Monate ähm, da. Gibt es außer den Red Flags einen schnelleren bzw. effektiveren Weg beim Dating, eine Bindungsangst zu erkennen, auch wenn die Mauern noch unten sind beim anderen? Ja, also ich würde da gerne mal so ein bisschen auf so einer Meta-Ebene drauf eingehen, weil, äh, also tatsächlich, ich meine, es gibt natürlich, habe ich auch Videos äh, zugemacht gemacht, so gibt es so ein Video, 10 Zeichen, dass du einen Bindungsängstler datet. das kann, kann ich hier nochmal einblenden. Ähm, das kann man sich natürlich angucken. Wäre jetzt auch mal interessant gewesen, diesen Dating-Prozess nochmal beschrieben zu bekommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da jetzt was gab, was vielleicht ähm, problematisch war. Aber letzten Endes ist es natürlich so, das sage ich auch immer, du musst, um jemanden wirklich kennenzulernen, vor allen Dingen, wenn da jetzt am Anfang gehen wir mal von aus, es gab jetzt keine großen Red Flags, ähm, ja, da musst du ihn daten. ne Und äh, sonst kannst du ihn halt nicht, nicht kennenlernen so ne also es gibt jetzt diese absoluten Tipps wo du ganz sicher weißt dass es jetzt so und so klar also wenn es gibt diese mega Red Flags aber wenn jetzt wenn die wenn das nicht so ist ähm, musst du einen Menschen daten und das ist einfach so dass ähm, muss ich mal sagen es gibt ja auch so eine Beziehungschemie. Und die, die, die, da wird halt geguckt von zwei Menschen, haut das jetzt länger hin oder nicht? Mal ganz abgesehen davon, dass äh, jetzt die nachwachsenden Generationen, müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das so entwickelt, aber offensichtlich viel weniger Beziehungen haben sowieso. Äh, aber gut, gehen wir mal von so einem Beziehungsmodell aus, ähm, von so einem Monogamen. Äh, da ist es einfach so, dass wenn die Beziehungen erstmal laufen, dann halten die so im Schnitt vier Jahre, so ähm, mit einer riesen Spannbreite offensichtlich. Aber äh, tatsächlich gibt es erstmal so eine erste Hürde zu überwinden und also letzten Endes, wenn man alle Beziehungen jetzt wirklich zusammennimmt, scheitern die meisten Beziehungen im ersten Jahr. So, ne? Gibt dann noch ein zweites Video dazu, das kann ich hier auch nochmal einblenden, die 100- und die 200-Tage-Grenze in Beziehungen. Äh, könnt ihr bei mir finden. Äh, also es gibt mal einen, so einen Punkt nach drei Monaten, wo, wo man vielleicht schon gemerkt hat, boah, der Partner hat, weiß nicht, vielleicht irgendwelche Hobby, Hobbys oder ich weiß nicht was oder Eigenarten, mit denen man nicht klarkommt. Aber diese Bindungssachen zeigen sich häufig nach sechs bis sieben Monaten. Warum? Weil die erste Verliebtheit dann weg ist, die so alles niederbügelt ähm, und äh, sich das zeigt, was da drunter liegt. So, ne? Und... Ähm, das ist halt, wie es ist, ne, und das, wenn ihr so einen Bindungsängstler datet, dann, ja, kann das sechs, sieben Monate äh, gut gehen, weil er verliebt ist und dann ist er nicht mehr so verliebt und dann rauschen die ganzen Zweifel wieder rein und dann kommt man in die Kritikphase und dann ist halt auch schnell vorbei, so, ne. Ähm, aber ich würde gerne mal anders drauf antworten, weil ich glaube schon, also… Wir kriegen ja keinen Partner zugewiesen, sondern suchen den uns aus So und man kann schon überlegen, wen suche ich denn eigentlich aus? Und das ist diese ganze Sache, was ich jetzt ja das Grundkonzept von meinen ganzen Kursen ist diese Umprogrammierung des Liebeschips. Also hast du einen Liebeschip, der auf Bindungsängstler geht? Weil es zeigt sich immer wieder, dass Verlust, gerade Verlustängstler, wirklich zielsicher immer wieder Bindungsängstler aussuchen, äh, warum und wieso? ja, habe ich ja in vielen Videos schon thematisiert oder auch in meinen Kursen. Also, so ist es einfach, ne? Und äh, man sollte mal davon weggehen, dass das alles Pech ist, ne? Weil das ist es nicht. Es ist nicht Pech, es ist wirklich dein Liebeschip, der aussucht. Und äh, dazu kommt natürlich noch, dass äh, je älter wir werden in der Population, die wir dann daten, sind, rein statist als statistischer Effekt immer mehr Bindungsängstler, also locker 50 Prozent und mehr, äh, aber vielleicht ist man selber ja auch bindungsängstlich so passiv und weiß es noch gar nicht so richtig. Das kann auch ein Grund sein, warum man immer wieder bindungsängstler datet dass man eigentlich Selber bindungsängstlich ist, da gibt es x Beispiele, da habe ich schon x Videos zugemacht, dass sich das plötzlich umdreht, wenn der andere sagt: Hier bin ich, bin gar nicht bindungsängstlich, kannst mich jetzt haben, dass dann plötzlich der vermeintlich verlustängstliche Mensch, auch nee, also so, äh, äh, das ist jetzt aber doch ein bisschen schnell hier, ne? Also das wollen wir, also das, nee, also so hatte ich mir das jetzt nicht gedacht. Ähm. Also insofern, äh, ja, programmiere weiter an deinem Liebeschiff, würde ich sagen. Und äh, man sollte wirklich diese, diese wirklich mal zu gucken, wie kriege ich diese Vibes in den Griff, dass ich vielleicht ein bisschen zu needy bin. Das kann ja auch ein Aspekt spielen. Wie kriege ich vielleicht meine eigene, vielleicht noch gar nicht so richtig wahrgenommene Bindungsangst? Komme ich der mal auf die Schliche? Wie wähle ich Partner aus? Wo wähle ich Partner aus? Sicherlich sind auf Tinder und Co. nochmal viel mehr Bindungsängstler. Und weil, also das ist wirklich meine Botschaft, das könnt ihr jetzt äh, spirituell nennen oder psychologisch oder wie auch immer, ist mir auch egal. Es ist kein Zufall, an wen du gerätst. <lacht> Zumindest nicht in dieser wirklich liberalen Datinggesellschaft, in der wir sind, da sucht keiner völlig aus. Es ist wirklich, ja, und es ist nicht einfach nur Pech, das kann ich euch sagen so, weil ich würde mal sagen, jeder... So frei nach Beets sozusagen mit dem Arschengel. Jeder neue Partner ist so ein Arschengel für dich, der dir immer wieder zeigt, wo deine Themen sind. So, ne? Und äh, ja, und das kriegt man so lange präsentiert, bis das Thema aufgelöst ist. Aber diese ganze Idee, man könnte so einen Endzustand erreichen, wo es keine Probleme mehr gibt, das können wir, glaube ich, mit unserem Menschen dann sowieso vergessen. Deswegen äh, keinen Stress mitmachen, sondern das Ganze annehmen und sagen, okay, war jetzt wieder so und ähm, ja, aber also das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist doch noch mal, weiß nicht, ob du meine Kurse mal gemacht hast, äh, wirklich noch mal in diese Red-Flags-Listen reingucken, weil ich sehe an vielen E-Mails, die ich kriege, sehe ich, dass die Leute doch nicht konsequent das anwenden, was ich sage. Das weiß ich natürlich jetzt hier nicht und sich dann wundern, dass sie doch wieder die gleichen Ergebnisse kriegen, während sie einfach ganz klar Sachen machen, wo ich sage, die sollte man nicht machen. Um, das ist, also wenn ihr mit meinem Material arbeitet, macht es wirklich Sinn, das möglichst originalgetreu umzusetzen, sonst muss man sich auch nicht wundern, wenn es nicht die Ergebnisse bringt. Ne? In diesem Sinne, sehen wir uns bald wieder.